Angenommen, ich habe ein Dreieck, so ein Dreieck und ich weiß nur die Länge der Seiten des Dreiecks. Diese Seite hat die Länge a, diese ist gleich b und diese ist c. Wir sind aufgefordert, die Fläche dieses Dreiecks zu berechnen. Wir wissen bereits, dass die Fläche des Dreiecks ein Zweitel mal die Grundseite mal die Höhe ist. Die Grundseite dieses Dreiecks ist die Seite c. Die Höhe wissen wir nicht. Wir nennen die h. Und wir haben nicht die geringste Ahnung, wie groß h ist. Und die Frage ist, wie berechnen wir die Fläche dieses Dreiecks? Wenn ihr die vorherigen Videos gesehen habt, wisst ihr, dass wir den Satz des Heron anwenden können. Aber jetzt versuchen wir, den Satz des Heron zu beweisen. Lasst uns versuchen, h mit dem Satz des Pythagoras zu errechnen. Und wenn wir h wissen, ersetzen wir es in der Formel und finden die Dreieckfläche. Also, wir haben das als h bezeichnet. Lass uns noch eine Variable einführen. Dieser Trick könnt ihr ziemlich häufig im Geometrieunterricht sehen. Wenn dieser lila Abschnitt x ist, dann ist diese Flieder gleich c minus x. Die gesamte Länge ist c, weil Grundseite c ist. Wenn dieser Teil gleich x ist, dann ist dieser Teil gleich c minus x. Hier haben wir den rechten Winkel. Ich weiß das, weil das die Höhe ist. Also ich kann den Satz des Pythagoras anwenden. Zuerst tue ich das für das linke Dreieck. Ich schreibe auf x2 plus h2 ist gleich a2. Das haben wir für das linke Dreieck. Und für das rechte haben wir dann c minus x im Quadrat plus h2 ist gleich b². Nehmen wir an, dass wir a, b und c wissen, dann haben wir zwei Gleichungen mit zwei Variablen. Die Variablen sind x und h. Und denkt daran, dass wir h berechnen wollen, weil die Grundseite c wie bereits wissen. Wenn wir h wissen, können wir den Satz anwenden. Wie können wir das also tun? Lass uns h durch x ersetzen, um h² zu errechnen. Um h2 zu errechnen, sollen wir x2 von beiden Seiten subtrahieren. Wir können, schreiben, x², oh, Verzeihung, wir können schreiben, dass h2 gleich a2 minus x2 ist. Dann können wir h2 durch diese Angaben ersetzen. Die Gleichung unten ist c minus x im Quadrat. Plus h2 und h2, wir wissen das aus dieser Gleichung. h2 ist gleich. Ich ändere die Farbe a2 minus x2. Und das alles ist gleich b2. Ich habe dieser Wert durch diesen ersetzt. Lass uns die Klammern auflösen. c minus x2 ist gleich c2 minus 2cx. Plus x2, also wir haben minus, nein, wir haben plus a2 minus x2 ist gleich b2. x2 und minus x2 werden weggekürzt. Ich addiere 2cx auf beiden Seiten. Dann sieht unsere Gleichung folgendermaßen aus. c2 plus a2. Hier haben wir 2cx addiert und 0 erhalten. Hier haben wir b2 plus 2cx. Was habe ich hier getan? Ich habe x2 weggekürzt und 2cx auf beiden Seiten addiert. Mein Ziel ist die Auflösung nach x. Dann kann ich auch h finden und diese Formel anwenden. Um x herauszufinden, lass uns b2 von beiden Seiten subtrahieren. Wir erhalten c2 plus a2 minus b2 ist gleich 2cx. Wenn wir beide Seiten durch 2c teilen, erhalten wir c² plus a² minus b² durch 2c ist gleich x. Wir haben gerade x rausgefunden. Jetzt sollen wir die Höhe berechnen. Die Fläche eines Dreiecks ist gleich 1 zweitel mal die Grundseite mal die Höhe. Um das zu tun, kommen wir zur Gleichung zurück und finden unsere Höhe. Lass mich ein bisschen scrollen. Wir wissen, dass unsere Höhe im Quadrat gleich a minus x² x. x2 können wir durch einen Wert ersetzen. x ist das Ding hier. Das heißt c2 plus a minus b durch 2 c im Quadrat. Es ist das gleiche wie x. Wir haben es gelöst. Dann h ist gleich die Wurzel aus dieser ganzen Sache. Ich ändere die Farbe. h ist gleich Wurzel aus a minus c plus a minus b. Lass mich das ordentlicher schreiben. Die Wurzel, ich soll mich für vergewissern, dass ich genug Platz habe. Aus a minus c plus a minus b durch 2c im Quadrat. Das ist die Höhe des Dreiecks, mit dem wir angefangen haben. Lass mich das Bild kopieren und einfügen, damit wir nichts vergessen was wir zu tun haben. Kapieren und hier einfügen. Ich füge das hier ein. Wir wissen, dass unsere Höhe diese große und komplizierte Formel ist. Die Höhe wurde durch a, b und c eingesetzt. Wenn wir die Fläche des Dreiecks berechnen wollen, ich ändere die Farbe auf rosa, die Fläche unseres Dreiecks ist gleich ein Zweitel mal die Grundseite. Unsere Grundseite ist die Seite c, also mal c, mal die Höhe. Unsere Höhe ist dieser Ausdruck hier. Lass mich das kopieren und einfügen, um das nicht noch einmal zu schreiben. Kopieren und hier einfügen. Das ist jetzt unsere Formel für die Fläche. Jetzt könnt ihr sagen, dass es dem Satz des Heron nicht ähnlich aussieht. Und ihr habt völlig recht, es sieht nicht wie der Satz des Heron aus. Aber im nächsten Video werde ich euch zeigen, dass es doch der Satz des Heron ist. Das ist bloß eine Variante von dem Satz des Heron, die schwer zu merken ist. Ich werde eine Menge Algebra anwenden, um das zur üblichen Form zu vereinfachen. Aber das wird auch funktioniert, wenn ihr euch daran erinnern werdet. Ich glaube, dass die übliche Form viel leichter zu merken ist. Aber wenn ihr euch erinnern könnt und a, b und c wisst, könnt ihr auch diese Formel anwenden und Dreieckfläche finden. Wir haben gezeigt, dass wir mit dieser Variante die gleichen Werte wie mit dem üblichen erhalten. Im letzten Video hatten wir ein Dreieck mit den Seiten 9, 11 und 16 und seine mit Hilfe von Satz des Heeren gefundene Fläche war gleich 18 mal Wurzel aus 7. Mal sehen, was wir erhalten, wenn wir diese Formel anwenden. Die Fläche des Dreiecks ist gleich 1 Zweitel mal 16 mal Wurzel aus a Quadrat, es ist 81, minus, mal sehen, c Quadrat ist 16 im Quadrat, also 256, plus a Quadrat, es ist 81, minus b Quadrat, also minus 121. Das Ganze wird a quadriert und durch 2c, also durch 32, geteilt. Mal sehen, ob wir es vereinfachen können. 81 minus 121 ist minus 40. 216 durch 32, 1 Zweitel mal 16 ist 8. Ich werde die Farbe ändern. 1 Zweitel mal 16 ist 8, mal die Wurzel. Aus 81 minus 256 mal sehen. 256 minus 40 ist 216. 216 durch 32 und das alles im Quadrat. Es gibt hier viel zu rechnen. Vielleicht hole ich meinen Taschenrechner. Ich will euch nur beweisen, dass wir die gleiche Zahl erhalten. Wenn wir unseren Taschenrechner einschalten, zuerst lasst uns herausfinden, wie viel 18 mal Wurzel aus 7 beträgt. Das haben wir bereits mit dem Satz des Heron berechnen. Das ist 47,62. Mal seht, ob das auch 47,62 ist. Wir haben 8 mal Wurzel aus 81 minus 216, durch 32, um das alles im Quadrat, und wir erhalten genau die gleiche Zahl. Ich machte mir Sorgen, dass mir ein Flüchtigkeitsfehler unterläuft, aber es hat alles geklappt. Wir haben die gleiche Zahl erhalten. Unsere Formel gibt also die gleichen Werte wie der Satz des Herrn. Im nächsten Video beweise ich euch, dass man diese Formeln zu dem Satz des Heron algebraisch, reduzieren kann.